Servus, Guys! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge um Minecraft. Hallo mit dem Leon. Moin! Ich bin eine neue Spitzhacke craften. Meine ist letzte Folge kaputt gegangen. Und Leon ist irgendwo verschollen und ich muss ihn retten, wo ich keinen Bock hab. Also bleibe ich ein bisschen hier und farm nach Diaz. Ich habe nämlich eine Höhle gefunden. Ey Mann! Wieso sind hier immer Scheiß Creeper? <lacht> das ist halt Leon 13 Jahre alt. Rastet aus bei Creeper. Ja, ich hab zwei Herzen und regenerate. Nicht Rühre nicht so Ich fast Bridge jetzt in der 11 mit einem Schild in der Hotbar. Machen papa So zieh mir mal eine Gummibänder an und au und. I'm outside Au so, da haben wir die an. Ja, ich regeneriere endlich. Ich habe aber keinen Nahrung. <lacht> ja, nice. So, meine Armbänder sind aktiviert und jetzt muss ich den Leon retten. Also ich verspreche. Ich brauche keine Rettung mehr. Ich habe wieder neun Herz. Ich suche jetzt. Und Leute, ich habe ab die Folge wieder drin. Yeah. Ich auch. Also. Ja, Alle bin, Habe ich letzte Folge eingeblendet, wie das aussah mit dem Minecraft Launcher oder wie das aussieht jetzt? Äh, Mike, drück mal F. Ja, das ist mein Summen. Bei mir habe ich das eingestellt. Und bei er ist das dann. Das ist echt, okay. Dann habe ich mein Schild jetzt in der richtigen Nein, Hand. Das also, ich bei mir auch oh, wieder mein Eisen. Oh. oh mein Gott, oh mein Gott, ich verpiss mich. Tschüss In der Höhle! Nein, die auf dem auf dem Land. Ach, dann, dann letzte Folge war bei also, mir das gleich. Hier weg ich mein Bauch. Hab noch sechs Pfeile. Mach das! Die haben mich gerade voll erschreckt. Ich gehe jetzt hier nach hinten, damit ich von dir. Oh, oh, ruckel, ruckel, ruckelt. Wenn's ruckelt, sofort ins Haus, Mikey. Mikey, Nike, du musst jetzt ins Haus. Jetzt ins Haus. Nein, ruckel, ruckel, Leute. Ich mach einen großen Cup. Ja, Mike. Vielleicht wurde sie von der Hexe getötet, ich sehe es schon. Bist du da? Hast du gesehen? Äh. Du hast gesagt, dass da eine Hexe ist. Ja, immer er heißt, ne? Okay, ich hab eben nochmal Kohle mit. Alter, wie es bei mir? Rookie! Rookie! Wo jetzt? Ich, ich sperme jetzt mal die ganze Zeit mein Schild, damit das nicht nur so ist. Ne? Huhn! Töten! Alles klar, Leon! freut sich, wenn er ein Huhn töten kann. Alles klar! Zwei die Hühnchen! Ich habe ein Feuerzeug. Wasser einmal hier mal so easy komm. Ich habe Fische für dich, falls du Essen brauchst. Und Hä, ich habe 38 du... Fleisch. Hast du genug? Ich, so, ich habe jetzt 38, 38 Fleisch. Fleisch. Ich habe Kühe gefunden. Ein the Boss Motherfucker. Mach alle down. Jedes Einzelne von denen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ja, nice one, ne? Leon, ich glaube, ich bin bei unserem Start. Ja geil, da bin ich nicht. Leute, da haben wir angefangen und das hinten ist unser Haus. Hey, Lowe, wir können von hier den Turm sehen, wie geil. Hey, das ist doch gar nicht gemerkt. Easy, Leute, ne? Easy. E, okay. Ich, ich muss eben auf YouTube schauen, welche Folge ich habe. habe mich gerade richtig verlaufen. Mike! Das ist Folge 8. Ich habe mich verlaufen, Mike. Leon, sag mir deine Coordinates und ich komme zu dir. Um, ich bin x 279 500. 90, y 75. 75. 75. Minus 209. Plus, ich gehe jetzt auf 300 zu. Ich bin jetzt auf 300. Ja, dann bist du in der Nähe. Ich bin, ich, bin auch ich bin jetzt auf 400 gleich. Ja, warte, ich lasse es ja, genau. da musst du eigentlich gleich unser Haus ziehen oder in die Nähe sehen. Oh, hab noch eine Höhle gefunden. Leon! Seh ich dich doch? Ja, wo bist du mal, ey? Was ich stehe gerade auf einen Schneeberg, hoch. Ja, ich glaube, dass der ja. Schneeberg. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oder? Oder? Achte Ach, Folge, Leute, zumindest glaube ich das. Einfach richtig geil, ne? Ich würde mal sagen, in der zehnten Folge. Ja, ich bin richtig falsch ja. gelaufen. Leon, ich würde sagen, nach der zehnten Folge machen wir ein live also Livestream. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ich muss erstmal noch schauen. Ja. Ich habe ja schon die letzte Folge angekündigt. Können wir morgen? Was? Können wir morgen. Nein. Äh. Weiß nicht wo ich bin? Nee, Du weißt, wo du bist? Ich weiß nicht, wo ich bin. Nee. Leon, ja, ja, Hast du die hm. Uhr uh. uh, uh. im Sinn? Was? Hast du die Uhr mitgenommen? Also, also im Sinn. Also unten. Also. Hast du auf die Uhr geschaut.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 das heißt, ich sehe auch gleich unser Haus. Ich wollte einfach gerade zurückrennen und sehe dann unseren. Leon, wo? Mal Leon, das Internet ist das Schlechste, kann man nicht arbeiten. Okay. Ich sehe dein Tag. hello. Ach da bist du gerannt. Leon, ich bin Leon. da Alter, ich schwöre, Internet ist best allerbest. Bei mir, bei meinem Catchpack ist das einfach wirklich ein Wie findest du das? Geil, ne? Halt die Fresse, Mann, meine Rüstung ist, low? ist fast bist bist du low? Nein. Okay. Nein, nein. Vielleicht bin ich. Oh. Okay, ich hoffe, ich hoffe, Rede Ja, hast du ja, ist ein bisschen Fischies? Wie du da eine Blumen? du hast keinen Platz, ne? Das eine Blume. Nee. Nimm nee, die Fischies. Okay. So nee, habe ich nicht. die Fischies. Warte ich, tu mal. Nee, jetzt kannst du mal ein bisschen jetzt angeln und ich gehe wieder an. Jan, komm jetzt in meine Höhle. Das wollten wir erstmal machen. Punkt. Komm jetzt mal hier. An Angel PvP. Ja, nee, ist mir scheißegal, was ist mit der Angel gemacht. Können wir eine neue machen, wenn wir einfach nur ähm, mal die Nacht überleben <lacht> und nicht in der Höhle. Schaffe zwei Ich Was? zwei Strings. Ja, du kommst jetzt her, wir machen jetzt Erhöhentour. Sofort, kommst jetzt her. Wir machen Dias, ja? Dias brauchen wir. Kommst jetzt her. Ich brauch Nahrung. Ich auch das okay. verhungere ich. Dann gebe ich ja mal meine Fische hier. Nimm sie. Ishi? Ishi? Du ist noch ein bisschen Fleisch, wenn du Bock hast. Ah oh ja, ich brauch mal nicht mehr. Komm her. Freddy, komm jetzt her. Okay, jetzt habe ich genug vor dir. Ja, dann komm her. Warte, Inventar-Sotchen. Angel professionell auf die 1 für Angel. <lacht> ich, ich push dich, ich push dich, ich push dich. Ah! Oh, hey, ah! Stopp! Was? Mein Gott ist abgeschmiert und das ein Creeper, Leon. Juhu! Ja, geil, ich komme gerade hoch. Ah! Also ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Ach, Ich habe mir in der Zwischenzeit mal eine neue Angel gekraftet, weil meine kaputt gegangen ist. Ja, Leon, du kommst jetzt runter. Sorry, Leute. Hey, zwei ich komme gerade von unten. Was? Ich komme gerade von unten. Mega. Leon, ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme jetzt ist. <lacht> von daher. Äh, bei nur noch ein paar 5 Minuten so. Ich würde mal sagen, wie viel sollen wir noch machen? Jetzt kurz stehen bleiben. Ich würde sagen, 6 bis 7 Minuten machen wir noch. Au, das hat weh. Ich, ich push dich. Oh, Maloch auch Geh weg, ich mach ich baue oh. auf. Okay, dann noch. hier ist eine Höhle. Hallo. Hätte ich nicht gedacht, Leon. Hab keine Fackeln. Dein Ernst, Leon. Ja. Bist oh. okay. schlau. Wir ah. gehen in Höhle! hatt ihr auch ein paar Fucken geben? Au au laggy laggy lag so, ich hoffe ich Ja, es funktioniert. Ich kriege keinen Schaden an meiner Rüstung. Hoffe, ja, Moin. Leon das Schild nutzt ab. Ja, wirklich. Leon, ich habe jetzt auch noch wieder geschaut. Ich hoffe, die leben doch auf. Leon hat die äh, das, Mia. Das ist das. Hier nee, das eins aber Kopf hoch. Von der anderen Seite, Leon, die würde ich mal an deiner Stelle mal zubauen. Ich dass einen Krieger, der in der Dunkelheit kommt. Da gehen wir nach, danach hin. Aber nicht jetzt. <lacht> Leon, dann, ernst, ich komme nicht mehr raus. Opfer! Opfer! <lacht> mal, gibst du mir die ich hab keine... Ja, nö. Leon, wir haben eine Schlucht. Schlucht Nummer zwei. Schlucht Nummer 2. <lacht> I have to say nothing, ich habe keine Fackeln! Haben wir ich tu mir Das ist der größte Lava, den ich mitgesehen habe. Ja mein Zombie! Ich ja, hab Tüsschen Zombie! Was, hier war ein Zombie drauf? Ach du Scheiße! Ich geh runter! Leon, wenn du runter gehst, dann sind wir keine... Das sind Smaragde! Leon, wir sind Smaragde! Das ist Gold hier alles klar, Gold, ne? Äh, ich baue mich kurz ein und mache mir ein anderes Tetra-Pack rein. Das Tetra-Pack mich langsam ab, weil meine Fackel Nein, hau ab! Wie unlogisch das <lacht> <Leon>. <lacht> einfach. Ich kann halt nichts machen! Lass es bitte. Okay, Leon. <lacht> Lass ich weiß, dass runter. du mich gerade eh in Wasser gesetzt hast. Ja, moin, ne? Oh, jetzt sehe ich auch endlich was. Schau mal, Leon. Tschüss. Tschüss. Schau mal, mein Hier hast du Wasser. Ich komme, komm hoch. Nein, du sollst runterkommen. Nein, komm mal. Ich muss gerade eine PvP mit einem. Ey, äh, die Angel funktionieren noch nicht beim Mobs. Ich weiß, die habe ich ausgestellt. Oder ist einfach allgemein aus, weiß ich nicht. Ja, komm jetzt mal. Ich hab Angst. Ich hab richtig gänzlich. Eine Fackel. Ich will hier einfach eine Fackel mitnehmen gerade. Leute, ich weiß, oh, ehrlich nicht, wie lange die Folge ist. Auf jeden Fall werden wir in der acht, neunten Folge. Wir haben die 8. Folge. Werden wir nach Dias hier Ausschau machen. Und da bist das du. So, wir sind. hör, Ich geh jetzt runter zu der Lava. Moin. Komm hier, ich habe hier Wasser ges gesetzt. Komm hoch, schwimm hoch! Ja, ich hab das gefunden, wonach ich gerade gesucht habe. Da kommt, ey, der hat Creeper hinter dir! Hm? Creeper kommt zu dir! Da! Der ist schwarz! Das ist ein Shadow Creeper, Digga! Tschüss! Hier, kann noch ich das wieder aufnehmen? Ich hoffe. Ich hab gerade spam. Ja, Leute, ich würde mal sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. Ist mir jetzt egal, wie lange die ist oder wie kurz sie ist. Ist mir so scheißegal, ich spring runter, weil der Leon auch unten ist. Wir bauen uns hier ein und dann machen wir in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Wir haben keine Fackeln. Leon hat doch Fackeln, weil der ein Lügner ist. Dann bauen wir ich Welche gecraftet, weil ich Kohle gefunden habe? So Leon, wir bauen uns jetzt hier ein, weil ich nicht, während wir ausloggen oder einloggen sterben will. Also Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ne, Leon? Tschüss! Nein, warte, warte, warte. Wir müssen sind abschließend. Ab. Komm, komm neben mich. Leon! Komm jetzt. Aua. Nicht Auf jeden mal Leute, wenn es euch gefallen hat, gibt eine positive Bewertung. Noch. Ich klicke eins von den beiden Sachen raus. Haut rein und tschüss. <lacht>